Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten vor. Vorrang der Rechenarten. Wenn wir eine Rechnung machen, muss die Reihenfolge der Rechnungen klar sein. Sonst ist das Ergebnis nicht eindeutig. Schauen wir dieses einfaches Beispiel hier. Wenn man von links nach rechts liest, also fangen wir links, 6 plus 3, 9 minus 7, 2 plus 5, 7. Also ist das Ergebnis 7. Das ist in Deutschsprachigen im Raum selbstverständlich. Aber es gibt halt Staaten und Sprachen, wo es nicht so ist. Man liest dann von rechts nach links. Machen wir so die Rechnung. 5 plus 7 ist 12, minus 3 ist 9, plus 6 ist gleich 15. Also wir sehen zunächst einmal, dass allein die Richtung schon das Ergebnis ändert. In diesem Buch werden wir immer die normale deutschsprachige Richtung benutzen, also von links nach rechts. Aber das ist nicht das Einzige. Bei der Addition und allein bei Multiplikation, wenn wir nur Addition oder nur Multiplikation haben, spielt die Leserrichtung allgemein, die Reihenfolge, keine Rolle. Schauen wir, dieses Beispiel, 6 plus 5 plus 11, ist eh gleich mit 5 plus 6 plus 11 und so weiter und so fort. Egal, welche Reihenfolge wir da haben, mit diesen drei Summanden, ist das Ergebnis 22. Genauso ist es, wenn wir nur Multiplikation haben. 2 mal 4 mal 5 ist gleich 4 mal 2 mal 5 und so weiter. Egal wie die Reihenfolge ist, ist das Ergebnis doch 40. Was ist aber, wenn man mal und plus, also Multiplikation und Addition gleichzeitig hat? Was ist da mit der Reihenfolge? Nehmen wir dieses einfaches Beispiel und schauen wir mal. Machen wir die Rechnung einfach von links nach rechts. Ist dann das Ergebnis, erst 2 plus 3, also 5, und dann das Ergebnis mal 4, 20. Ja? 2 plus 3, 5 mal 4, 20. Wenn wir jetzt die Reihenfolge der Multiplikation allein ändern, also anstatt 3 mal 4, schreiben wir mal 4 mal 3. Ja? Wir haben gesagt, bei der Multiplikation spielt die Reihenfolge keine Rolle. Wenn wir das jetzt hier machen, wo es zwei Rechenarten gibt, zwar plus und mal. Ist dann das Ergebnis doch das gleiche, wenn wir das einfach so von links nach rechts machen? Schauen wir mal. 2 plus 4, das ist 6. Und dann mal 3 ist 18. Das ist doch ein anderes Ergebnis. Es ist nicht mehr das gleiche. Also wir sehen schon jetzt, dass wenn wir mehrere Rechenarten haben, das Ergebnis nicht das gleiche ist. Was ist, wenn wir jetzt die Art der Rechnung als wichtig äh, halten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel erste Strichrechnung machen, erstes Plus. 2 plus 3 ist 5 von dieser Rechnung hier und dann mal 4, 20. Wenn wir jetzt aber erst die Punktrechnung machen, also das mal, 3 mal 4 ist 12 das hier und 2 plus 12 2 plus 12 ist 14. Hm, wieder ein anderes Ergebnis. Ja, das ist nicht so lustig, weil, wenn man so etwas schreibt, will man, dass äh, irgendwie das Ergebnis eindeutig ist. Probieren wir das auch anders wie? Ja? Wenn wir äh, hier erst die Multiplikation machen und die Reihenfolge der Addition ändern, dann ist das Ergebnis, wie man hier sehen kann, also ja, anstatt äh, wir machen immer hier äh, 3 mal 4, das ist 12, 2 plus 12 14. Und wenn wir jetzt hier die Reihenfolge der Addition ändern, an Satz 2 plus 3 schreiben wir 3 plus 2, ja, dann ist wieder das Ergebnis anderes. Aber wir wollen doch, wie in der Sprache letztendlich, also nicht immer, aber in der Sprache ist die Sache ein bisschen mehr kompliziert. Aber in Mathematik wollen wir eindeutige Ergebnisse haben. Deshalb muss es eine Regel geben. Ja? Und diese Regel lautet in Mathematik dass erstmal die Punktrechnungen machen. Die Punktrechnungen zur Erinnerung sind mal und durch, also Multiplikation und Diversion. Macht man erst die Punktrechnungen und dann die Strichrechnungen, also plus oder minus. Ja? Nur, wenn es aber eine Klammer noch dazu gibt, dann muss man erst die Rechnung in der Klammer machen. Also, Schauen wir jetzt insgesamt. Also wenn wir hier Klammer machen, muss, haben, müssen wir erst die Klammer machen. Also 2 plus 3, 5 mal 4 ist 20. Und das ist in diesem Fall das eindeutige Ergebnis. Wenn wir hier Klammer haben, müssen wir das erst in Klammer machen. Okay? Also 3 mal 4, 12. Und 2 plus 12, danach ist 14. Und das ist hier wieder das eindeutige Ergebnis. Allerdings, in diesem Fall hier, 2 plus 3 mal 4, muss man erst, die Punktrechnung machen, also 3 mal 4 12 und dann 2 addieren wie wir das hier sowieso gemacht haben ja? also Punktrechnung hat Vorrang allgemein also heißt die Regel Klammer vor Punkt Vorstrich, also erst was in Klammer steht machen und dann was Punktrechnungen sind machen und am Ende die Strichrechnungen zur Erinnerung noch einmal Punktrechnungen sind Mal und Durch, Strichrechnungen sind Plus und Minus. Machen wir jetzt dieses Beispiel hier. 5 plus 36 und so weiter und so fort. Was muss man hier erst machen? Was steht hier als erstes? Die Klammer. Klammer ist hier und da. Also unterstreichen wir einfach diese Klammer, damit wir wissen, was wir machen wollen. Okay, Das hat jetzt hier Vorrang und das hat hier Vorrang. Jetzt in Klammer aber, sieht man, es gibt mehrere Rechnungen. Was muss man hier zuerst machen? Wie lautet die Regel Klammer vor? Punkt vor Strich. Also hier drinnen haben wir keine Klammer mehr. Wir haben eine Punktrechnung und eine Strichrechnung. Also erst muss man die Punktrechnung, die kommt vor Strich. Also erst das hier machen. 15 minus 6 und dann ist das Ergebnis 9. Also die ganze Klammer hier, das ist gleich so viel wie 9. Und hier jetzt, was muss man erst machen? Wie immer, die Punktrechnung zuerst, also durch erst, 56 durch 7, das ist 8, 8 minus 2, das Ergebnis ist 6. Also die ganze Klammer jetzt hier ist 6. Man kann in diesem Fall jetzt, also die Klammer, durch das Ergebnis ersetzen. Also das hier, das Ganze geht weg und das ist 9. Das hier, das Ganze ist, geht weg und das Ergebnis ist 6, haben wir da gesehen. Also wir können anstatt was in Klammer steht, 9 schreiben und anstatt, was in dieser Klammer steht, 6 schreiben. Und das haben wir jetzt hier und auch hier kompakter gemacht, da hier, das ist also unser nächster Schritt. Ja? Also 5 plus 36 durch 9 minus 6 mal 3. Und was hat jetzt hier Vorrang? Also Klammer haben wir nicht mehr. Fertig mit den Klammern. Was kommt danach? Punkt. Also wir müssen jetzt hier die Punktrechnungen machen. 36 durch 9 und 6 mal 3, 36 durch 9 ist 4, 6 mal 3 ist 18. Also wir können jetzt diese Rechnung durch ihr Ergebnis ersetzen. Und das haben wir jetzt hier gemacht, also 5 plus das Ergebnis von dieser Rechnung, also 4, und das Ergebnis minus das Ergebnis von dieser Rechnung, 18. Und wenn wir jetzt am Ende haben, wir halt nur Punktrechnungen und wir machen sie von links nach rechts und das Ergebnis ist dann minus 9. Hm? also noch einmal kompakter und man sieht hier man auch genau wie die schritten geschrieben werden also weil das ist wirklich sehr günstig die schritte so zu schreiben ja nicht immer das ganze noch einmal schreiben man macht einfach die klammer zuerst und in klammer erst die Punktrechnungen, ja und berechnet man die klammer vollständig das kann man einfach schon darunter schreiben ja Okay, das bedeutet, das geht weg und da ist es Nein. Also diesen Schritt hier braucht man nicht. Man geht sofort, dann hat man das geschrieben und dann als nächstes schreibt man das hier. Ja. Man hat hier die Klammer durch ihre Ergebnisse ersetzt. Also man muss erst das machen und dann schreibt man das hier. Ja. Und wenn man das hier geschrieben hat, macht man einfach die Punktrechnung hin, die Punktrechnungen. Ja. Also das hier berechnen und das hier berechnen und dann, nächster Schritt, ersetzt man die Punktrechnungen durch ihre Ergebnisse. Also 36 durch 9 durch 4 und 6 mal 3 durch 18. Also die gehen weg, die Sachen und an dieser Stelle bleiben die Ergebnisse und da haben wir am Ende nur Strichrechnungen und wir sind somit fertig. Danke sehr.